Unser Landkreis Zirchenreuth hat sich sehr gut wirtschaftlich entwickelt. Wir haben bei uns absolute Vollbeschäftigung und so für, mit, für jeden, der arbeiten möchte, auch einen Arbeitsplatz. Wir haben auch ein sehr gutes Bildungssystem bei uns. Unsere Schulen sind hervorragend dafür ausgestattet, unsere jungen Menschen auf den besten Stand des Wissens, des Wissens zu bringen. Und vor allem ist unser Landkreis sehr schön und attraktiv, weil wir viel kulturelles Angebot haben, in verschiedenen Vereinen, aber auch natürlich mit einer Volkshochschule und mit unserer Musikschule.